Hallo ihr fantastischen Leute da draußen, willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Ja, ihr habt es schon wahrscheinlich am Titel gesehen, ist es wieder einiges in meine Sammlung gewandert, wobei, wenn ich so rechts auf meinen Haufen gucke, so, so viel ist das gar nicht. Es sind äh, einige Geschenke dabei, Weihnachten war ja, ich habe ja ein bisschen lange Pickup-Pause gemacht, aber ja, ich hole halt momentan nicht ganz so viel für meine Sammlung. Das ist vielleicht so ein bisschen diese Wintermüdigkeit, ne? die Börsen sind noch nicht alle so richtig am Start gekommen, wo ich natürlich denn eher mal zuschlage und ich bin ja nicht so dieser Typ, der sich irgendwelche Internetseiten immer ständig durchgräbt und danach Schnäppchen sucht. Ähm, ihr habt wahrscheinlich schon auf meinem Kanal gemerkt, und ich habe auch ab und zu mal angesprochen, ich bin nicht so der Jäger, ich bin der Sammler. Und dann sage ich lieber auch ein bisschen mehr und hab's dann quasi sicher und bequem, anstatt da ja jetzt irgendwie stundenlang ebay kennanzeigen durchzuwühlen, um, um mich mit irgendwelchen Käufern zu kloppen. Aber wieder abgeschwiffen, äh, abgeschwiffen, abgeschweift, abgeschweift heißt es glaube ich, abgeschwiffen hört sich irgendwie komisch an. Hm. Dun kennenlernen mit dem Panda. Neuer Kanal, würde ich sagen. Super. Jedenfalls Weihnachtsgeschenke sind dabei. Ein guter Kollege hat mir auch noch was geschenkt. An dieser Stelle vielen Dank, aber da komme ich gleich dazu. Ich habe mir was ein bisschen für die Switch gegönnt, etwas vorbestelltes und jetzt auch am Thumbnail schon gesehen. Ein super, super Zugang für meine Sammlung, wo ich wirklich schon länger drauf gesucht habe, weil das ist so in dem Zustand, sage ich mal, nicht so oft auf dem Markt. Aber mh, ihr werdet es gleich sehen. Leute, die den Kanal regelmäßig verfolgen, die können sich wahrscheinlich schon denken, was ich damit meine. Aber ich will die Spannung noch etwas aufrechterhalten. Und ich würde sagen, wenn ich hier mal so nach rechts gucke, fangen wir mal mit den Kleinigkeiten an. Es ist gameboy Classic spiel in meine Sammlung gekommen und zwar Pinocchio. Ja, äh, eigentlich ein sehr schönes Spiel. Ich bin da so ein bisschen so durch neuer, durch Semi-Zufall gekommen, weil da habe ich nämlich wirklich mal aus Langeweile mal geguckt, was bei eBay für Auktion bald auslaufen. Und dann bin ich halt darüber gestolpert und das, das war noch relativ niedrig. Ich habe es, glaube ich, für das Modul insgesamt knapp 4 Euro bezahlt, inklusive Versand. Ist ein super fairer Preis für ein Gameboy-Spiel. Und mir ist eingefallen, ich habe ja vor einiger Zeit die Super Nintendo-Version. Und davon schon getestet und war dann sehr, sehr, sehr angetan von. Das war ein, ist ein super ist ein schöner Plattformer. Ich habe bin da so mit gar keiner Erwartung reingegangen und wurde sehr positiv überrascht. Und da dachte ich mir, hey, für den Kurs passt, oder? Und ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe schon einen Test dazu gemacht. Ich glaube, wenn das Video hier online geht, am nächsten Mittwoch müsste der Test dann online gehen. Deswegen äh, verweise ich, äh, wie das Spiel genau ist, auf den Test. Aber allgemein kann man sagen, wunderschönes Spiel ist eher ein Port der Super Nintendo Version. Natürlich so ein bisschen auf den Game Boy etwas angepasst worden. Ist aber im Prinzip ein solider Plattformer. Aber Details, ich will jetzt nicht alles hier vorwegnehmen, seht ihr denn auf jeden Fall im Test. Das war... Gameboy-Spiel, ich weiß, ich bin ja hauptsächlich Gameboy-Sammler, aber es war mein einziges Gameboy-Modul, aber wie gesagt, ich tippe mich da lieber auf irgendwelchen Börsen aus, wo ich die Module in der Hand habe, so ein bisschen durch diese durch diese Kästchen stöbern kann und dann äh, vielleicht den ein oder anderen Fund machen kann, ha, herrlich. Dann kommen wir zum äh, Switch-Teil, würde ich sagen. Und zwar äh, Darkest Dungeon habe ich mir geholt. Und zwar gebraucht vom guten Timo. Ja, vom Kanal Video Gems. Ich habe den äh, unten ver verlinkt. Wobei ich den über ähm, ach, wie heißt die? Retro Place gekauft habe. Also es war Zufall, dass, äh, dass er Timo äh, der Verkäufer war. Beziehungsweise er hat äh, bei Twitter kurz gesagt, hey, hier, ich habe ein Angebot, die und die Sachen. Ähm, und Darkest Dungeon habe ich auf dem Kommentar. Shooter. Vor, vor, Wann kam das raus? Vor ein, zwei Jahren? Vor zwei Jahren glaube ich eher. Ne? Habe ich ziemlich gerne gespielt und äh, da dachte ich mir, hey, das ist doch bestimmt noch was für die Switch. Das könnt ihr euch so vorstellen, im Prinzip ähm, ein rundenbasierter Dungeon Crawler. Also ihr habt eure Gruppe, geht äh, in verschiedene Dungeons rein, als aus der 2D-Seitenansicht, ne? das ist eher so ein bisschen äh, Strategie-Management-Spiel, sage ich mal und müsst halt dann da mit eurer Gruppe diese Kämpfe bestreiten. Finde ich äh, sehr, sehr schön, vor allem die Stimmung und der Grafikstil von, von dem Spiel finde ich sehr, sehr schön und halt auch so nette kleine Details wie, ähm, dass eure Helden eigentlich einer der Hauptgegner natürlich neben normale Wunden, ne, erstochen und so weiter ist halt die mentale Gesundheit und das finde ich einen interessanten Kniff, weil man kann es sich auch so vorstellen, wenn man jetzt ständig gegen Skelette und Untote kämpfen müsste, jetzt in echt, das würde ja auch sich auch irgendwie auf den Geist zurückschlagen und da muss man ja natürlich auch zwischen diesen dungeon und auch natürlich mal ein bisschen pflegen und hegen und so weiter, also für für Strategiefans, die gerne Rundenstrategie spielen auf jeden Fall ein super empfehlenswerter Titel, habe ich jetzt endlich äh, auch in meiner Sammlung und ich denke mal für die Switch, weil man muss da nicht großartig mit der Maus rumsteuern, ich bin so ein bisschen vorsichtig immer Strategiespiele auf der Konsole, da will ich denn doch lieber meine Maus haben, aber ich denke mal, ich habe es leider noch nicht angetestet, ich weiß nicht, ich habe es mir so zu Weihnachtszeit geholt und irgendwie, ah, ich finde irgendwie immer weniger Zeit zum Spielen, schrecklich schrecklich sage ich euch, wobei, oh, naja, wenn man die Zeit anders verbringt ist ja auch ganz gut, ne? wie ein äh, schöner Titel, wenn er so wie auf dem PC ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, empfehlenswert für alle Rundenstrategiefans fans auf jeden Fall you <laughs> Als nächstes Children of Mortar. Ja, das Spiel habe ich ja schon in meinen meine Lieblings-Switch äh, in die Titel von 2019. Ah, Liste, was für ein Wort äh, habe ich das ja schon erwähnt. Super Spiel, hat auch so ein bisschen Zelda-like, ist auch woke-like. Und ähm, im Prinzip äh, habt ihr eine 2D-Draufsicht und äh, habt eine Familie mit verschiedenen Mitgliedern. Ähm, das klingt natürlich immer ein bisschen wild, wenn man das so erklärt, aber im Prinzip gibt es da halt den Papa, der ist der ja Kämpfer mit dem Schild da gibt es natürlich den Sohn, der etwas der Schuke ist, der etwas flinker ist, ne? also diese typischen Charakterklassen gibt es da einfach. Und ähm, haben alle natürlich ihre Vor eigenen Vor- und Nachteile, eigene Spielstile, bla bla bla. Ihr, ihr kennt den Drill. Ne? Wer einmal so ein Spiel mit verschiedenen, ne, mit Krieger, Schoko und sowas gespielt hat, der weiß, was einen erwartet. Und ähm, ihr spielt ja da euch dauernd halt durch irgendwelche Dungeons durch. Wenn ihr halt sterbt, dann ist das nicht schlimm. Dann müsst ihr zwar von vorne anfangen, äh, quasi in diesem Dungeon-Bereich sage ich mal. Ihr nehmt aber das ganze Gold und die Erfahrungspunkte, die ihr dann gesammelt habt, nehmt ihr dann halt mit. Könnt ihr euch natürlich dann zwischen den Runden den halt etwas stärker machen. Ne? kauft ihr euch irgendwie mehr mehr Lebensenergie zum Beispiel und so weiter und habt dadurch im nächsten Run halt mehr Chance. ich seid ihr immer so in der Schleife. Ne? Ihr, ihr, ihr spielt halt einen Abschnitt, die auch so mit Zufall generiert sind. Immer wieder, immer wieder, bis ihr halt stark genug seid, dass ihr das schafft. Dann kommt ihr zum nächsten Abschnitt und dann fängt das selber von vorne an. Ne? Ähm, auch das, ähm, die da einmal ein Like gespielt hat, da weiß, was er da erwartet. Super schöner Grafikstil, sehr stimmig. Der gute Retro-Joe hat äh, das irgendwie sehr, sehr gehypt im Vorfeld. Zumindest so meine Aufmerksamkeitsbubble. Und fand ich eigentlich sehr, sehr schön und interessant, weil so diese klassischen 2D-Selda spiele ich eigentlich ganz gerne. Und das ist, nimmt sich so ein bisschen was davon, natürlich ohne diese ganz große, epische Geschichte und so weiter. Das ist natürlich eher so der Dungeon-Crawler. Macht aber sehr viel Spaß. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt es auch eine physischen Version zum Glück, wo ich ja immer sehr, sehr großer Fan von bin. Dann äh, mein letzter Switch-Titel. Auch das ist in meine Liste mit den lieblings switch indie spielen von 2019, TM, äh, geraten. Und zwar ist es immer noch eingeschweißt, Grease. Ja, die physische Version. Das ist irgendwie so eine Limited One oder ich glaube, wer hat das rausgebracht? Special Reserve Games haben das rausgebracht. Bei diesen ganzen limitierten Spieleanbietern, da kommt man irgendwie... Echt mittlerweile schnell durcheinander. Da gibt es viele auf dem Markt, aber das wäre vielleicht mein Thema für ein anderes Talk-Video. Ich will mich hier nicht auslassen, ich will euch auch meine Pickups zeigen, schließlich. Ja, Gries, wunder, wunderschönes Spiel. Ich habe die Packung eingepackt, gelassen und mir das Spiel digital geholt, weil das im Weihnachten relativ gut reduziert war. Ich glaube, boah, was war das, wie 8 Euro gekostet hatte oder sowas. Und dafür kommen lässt es eingeschweißt, weil ich habe nämlich mal so aus Neugier, was ich normalerweise nicht mache, mal geguckt auf ebay geguckt als er das spiel bekommen hatte ähm, wie viel wert das ist und das hat sich im preis quasi verdoppelt also mit versand und so weiter habe ich so ungefähr 40 45 euro dafür bezahlt und zumindest als ich da geguckt habe hat man da locker irgendwie 80 90 euro für bekommen und ganz ehrlich ich weiß ich bin äh, ich bin total gegen diese diese scalper nennt sich das ne? die sachen groß kaufen limitierte sachen um so teurer zu verkaufen bin ich total dagegen ich habe auch nur eine version aber so ein bisschen wo ich jetzt dann doch etwas schwach, obwohl ich es nicht unterstützen will, aber vielleicht packe ich es auch irgendwann aus, schaue ich einfach mal. Aber ich war jetzt zurück zum Spiel, wunderschönes Spiel, hat einen sehr schönen Grafikstil, Aquarellmäßig, Soundmäßig ist es eher zurückhaltend, aber sehr sehr schön und passend und ähm, das Spielprinzip an sich ist halt ein guter Plattformer, der so ein bisschen Rätseleinlagen hat, alles nichts überraschend, nichts revolutionär Neues, aber wirklich dieses diese Spiel, die, diese Stimmung, die das irgendwie hervorruft. Ah, Herrlich, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen auf jeden Fall. Aber auch dazu habe ich äh, eigentlich im ähm, anderen Video, Switch Video, genug gesagt. Ja, das waren die Sachen, die ich mir äh, selber gekauft habe beziehungsweise an Spielen. Und dann kommen wir zu den äh, Geschenken, die ich bekommen habe. Ja, und zwar, das kam sehr, sehr überraschend, ähm, habe ich von dem guten Retro-Joe, ne? ich habe ja auch mit ihm öfter Videos gemacht, jeder, der meinen Kanal einigermaßen regelmäßig verfolgt, weiß ihn und kennt ihn natürlich. Und da hat mir ex bettler für den Game Gear geschenkt, ähm, mit der äh, Vorgabe hier, Machst aber einen Test zu. Ja, und zwar Ex-Bettler habe ich äh, auch schon länger auf meiner Game Gear-Wunschliste. Und zwar, ihr kennt alle Golden Ex, ne? Also äh, von, von Sega, den Arcade-Titel auf dem Mega-Drive und auf dem Master System, äh, einige Ableger, super, super 2D-Klopfspiel. Wirklich bekannt, eines dieser ersten großen Arcade-Titel, die auch wirklich eine große Werbemacht hatten. Ja, und das spielt im selben Universum. Ist aber ein Action-Rollenspiel. Ja, da haben sie sich mal etwas anderes getraut, die haben sich diese selbe Welt genommen und darauf auf dem Handheld ein Action-Rollenspiel gemacht. Finde ich super, super interessant, äh, wollte ich schon immer mal wissen, was sie da draus gemacht haben. Wie gesagt, ich habe immer das Modul ein bisschen gesucht, ähm, ich habe das auch schon so kurz vor Weihnachten bekommen. Wie gesagt, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Joe, hat mich wirklich sehr gefreut und kam sehr überraschend. Ähm, Problem ist, ich habe noch keine vernünftige Aufnahmeweise von ein Game Gear. Und habe sie mit dem Emulator versucht, die, die ganze Spielszenen aufzunehmen. Aber irgendwie äh, hat er das nicht richtig dargestellt. Die Sprites fehlten und so weiter. Deswegen ist auch das äh, eingeblendete Spielmaterial, das er umsieht habe ich von World of Long Place äh, mir ausgeborgt. Ist natürlich unten verlinkt, aber darf man ja, wenn man die Quelle nennt, also... Ja. Ähm aber dann habe ich mir überlegt, okay, ich will mir ja diesen, äh, diesen Game Boy von Analog, diesen Superdings. Mir fällt gerade der Name nicht ein, wie wir es. Analog Pocket heißt da, glaube ich. Und da gibt es ja auch einen Adapter denn dafür, dass man auch Game Gear-Spiele spielen kann. Und das ist ja eine, eine perfekte. Grund oder das perfekte Spiel, um mal diesen Game Gear Adapter davon anzutesten und damit ein vernünftiges Spielmaterial aufzunehmen, habe ich mir zumindest so gedacht, man weiß natürlich nicht genau wann der Analog Pocket rauskommt und so weiter, aber freue ich mich schon sehr drauf, bin ich sehr gespannt drauf und vielen, vielen Dank Joe, super Idee, hat mich sehr gefreut, vor allem auch, dass du dir gemerkt hast, dass ich das auf meiner Wanted-Liste habe, aber ich glaube, so ganz uneignützig von dir war das ja auch nicht, weil du willst ja wissen, wie das Spiel ist, ne? <lacht> Ja, und dann habe ich hier... Ihr seht es ihr vielleicht schon so an der Form. Zwei Super Nintendo. Spiele aus Amerika bekommen, also Spiele, ja, NTSC-Spiele nennt sich das, ja. Und zwar von meiner wunderbaren, lieben Freundin. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich ähm, und zwar, das klingt komisch, vielen Dank an dich, das klingt so, als ob das jetzt so von, von, von den Zuschauern wäre, aber das ist natürlich eine andere Ebene. Ähm, und zwar war ich nämlich kurz vor Weihnachten äh, in New York unterwegs und da dachte ich mir, hey, wenn du da bist, ich gebe dir mal so eine Liste grob mit, ne, falls du mal über einen Retro-Laden stolpern solltest, kannst du ja eventuell mal reingucken und mir dann eventuell mal mitbringen. Ähm, ich habe einfach nur mal ganz grob eine Liste zusammengestellt, was so an amerikanischen Titeln, also nur in Amerika erschienen sind, die es hier nicht gibt, ähm, vor man mal ein bisschen äh, die Augen aufhalten könnte. Und äh, hat sie natürlich zuerst gesagt, nee, hab nichts gefunden und dann gab es zu Weihnachten zwei Spiele, habe ich mich sehr gefreut. Äh, hat es auch sehr erzählt, war wo ein äh, relativ uriger Laden, der wirklich so von den alten Japanern geleitet wurde und äh, da wurde sie gleich von den Verkäufern allen umringt ähm, und äh, nach dem Motto ne äh, hübsche junge Frau die retro game äh, kaufen will das muss das äh, hat natürlich Interesse hervorgerufen aber ich schweife ab und zwar das erste Spiel ist Gunforce. Force ja ähm, ganz ehrlich ich habe es auf die Liste gesetzt und wusste nicht was es ist ähm, ich habe jetzt zumindest einen Test vorbereitet, also Spielszenen aufgenommen und äh, schon das Skript für mich geschrieben. Das wird jetzt auch die nächsten Wochen irgendwann kommen, der Test dazu. Ähm, sagen wir es mal so, es wäre auch eventuell Material für eine QC-Folge gewesen. Also es ist keine voll aber es ist kein guter Port. Also es ist eigentlich eine, eine Arcade-Version ähm, und die wurde halt sehr, sehr schlecht auf so das Super Nintendo portiert. Es ist langsam und so weiter, aber Details erfahrt ihr dazu auf jeden Fall im Test später, denn ich denke mal, wenn das jetzt erscheint, ich mache das immer im in im abwechselnden Rhythmus, also ne, diese Woche und nächste Woche äh, erscheint Pinocchio, dann kommt wahrscheinlich eine quetzi folge und dann kommt der Test dazu und da werde ich euch dann auch Näheres dazu sagen. So, als zweites Spiel hat äh, sie mir aber ein äh, super, wunder, wunderbares Spiel mitgebracht, wo ich echt schade finde, dass es das hier in Europa nie erschienen ist. Und zwar das Super Mario RPG. Ja, wunderbar. Hat mich natürlich sehr gefreut. Will ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, um da sehr ausführlich mal reinzuschnuppern, beziehungsweise nicht zu schnuppern, zu spielen. Ähm, weil das, das ist äh, wunderbare Spiele und ich verstehe es immer noch nicht, warum das hier nicht in Europa erschienen ist. Da hat sich im Prinzip Nintendo Square geschnappt und die haben quasi so so eine Art Final Fantasy meets äh, äh, Nintendo Charaktere, zumindest wie ich das mitbekommen habe. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, deswegen äh, verlasst äh, nicht euch nicht hundertprozentig auf meine Aussage. Ja, äh, ich, da wird bestimmt auch irgendwann mal ein Test dazu kommen, aber ich muss einfach die Zeit finden, um da jetzt einfach mal groß reinzuschnuppern. Ich habe ja zum Glück meine Retro 5, womit auch die äh, USA Cartridges gehen. Aber es ist schon äh, schön ich finde ich, hier so ein bisschen was anderes zu haben und vor allem diese exklusiven Titel, wenn das so wunderbare Spiele sind. Ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an diese wunder, wunderbare Weihnachtsgeschenke, hat mich wirklich beides sehr gefreut auf jeden Fall. Das waren äh, so allgemein äh, denn die Geschenke und der kommt ja dann kommen wir noch zum Highlight vom Thumbnail aus und zwar habe ich sie endlich gefunden. Ich habe es schon in einigen Videos so ein bisschen immer angesprochen. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Die fucking Game Boy Tasche mit der Originalverpackung. Sie ist natürlich jetzt äh, nicht noch eingeschweißt. Ich weiß äh, gar nicht, ob die äh, eingeschweißt waren. Die Verpackung ist im okayen Zustand, würde ich sagen. Und es ist natürlich auch die Game Boy Tasche drin. Ja, weil irgendwie, die ist natürlich äh, im tiptop neuen Zustand. Ne? Hier mit, mit der schönen. Schrift, herrlich. Ja, äh, diese Gameboy-Tasche, das war für mich oder ist für mich äh, genauer gesagt, das ist so eine besondere Sache, weil irgendwie diese Tasche an sich ist wirklich nicht sehr selten. Also im Prinzip bei jeder Börse für ein oder sowas locker im, äh, im guten Zustand. Ich glaube, bei eBay kosten die im, im neuwertigen Zustand irgendwie 30 Euro, also, also nur die Gürteltasche. Finde man halt oft. Und ich hatte genau die als Kind und die habe ich wirklich sehr sehr intensiv benutzt. Ne? Da, damals waren Bauchtaschen oder Gürteltaschen noch cool. Ich glaube die kommen so wieder in, aber ich bin da nicht unbedingt auf den neuesten Stand, muss ich zugeben. Ich hatte mal Gameboy drin, ich hatte meine Spiele drin, ich habe die in Urlaube mitgenommen, ich habe die überall mit rumgetragen. Und ähm, als ich, denn, ich hatte die eigentlich vergessen, als ich dann so vor anderthalb Jahren drüber gestolpert bin, dass es ja diese Tasche gab. Das kam wie so ein Flashback, ne? Ihr kennt das wahrscheinlich. Ähm, und dann dachte ich mir, Alter, die will es wieder haben. Aber, aber wenn aber wenn denn richtig, wenn denn richtig, ne? Weil das ist so ein Flashback an die Kindheit, ich habe das damals so geliebt, richtig, und dann mit OVP. Hm. Wie gesagt, ohne ovp relativ oft auf dem Markt. Aber mit OVP zugegeben, ich habe da jetzt auch nicht 24 Stunden nachgesucht. Habe ich sie immer, wenn ich mal geguckt habe, nie gefunden. Aber dann kam bei Ebay plötzlich dann doch eine Auktion. Ich gleich so, pft, pft, ordentlich... Hol mir die, äh, riesen Gebot draufgepackt und in der Motto, Hauptsache ich krieg die, das ist es mir wert. Habe ich jetzt für 40 Euro bekommen, äh, finde ich einen fairen Kurs mit der OVP ähm, in so einem Zustand. Das ist wirklich so ein Highlight für mich. Ich weiß, das ist, äh, ist natürlich ein persönliches Highlight, da sagen viele von wegen, da soll so eine Kleinigkeit kommen. Aber für mich ist das ein riesen, riesen Highlight. Ich freue mich so tierisch, dass ich das in OVP habe, weil ich einfach diese Tasche, oh, ich habe da so gute Erinnerungen dran. Herrlich einfach, herrlich. Freut mich einfach super. ja Und dann hat sie das Rätsel von hat er jetzt auch ge, äh, gelöst. Ich hoffe, äh, ihr seid jetzt nicht äh, so komplett enttäuscht von oh, dieser Kleinigkeit. Aber das ist einfach so ein persönliches Highlight einfach. Ich finde es herrlich. Ach, wann hat jetzt ins Regal. Äh, mal gucken, wo ich es äh, dekorativ unterbringe. Freut mich tierisch. Freunde, das waren schon die Pickups. Also, es hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten, würde ich sagen. Aber spätestens im April werde ich auf jeden Fall auf der Börse in Montabauer sein. Davor denke ich mal, werde ich es nicht schaffen, irgendeine Börse noch zu besuchen. Und da das, das freue ich mich schon riesig drauf. Und ähm, da habe ich schon auch schon einen Deal gemacht mit ein paar Super Nintendo-Spielen. Und äh, Gameboy-Spiele werden da natürlich wieder mein Hauptfokus sein. Freue ich mich schon tierisch drauf. Ja. Und was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen und so weiter? Schreibt es mal in die Kommentare rein, interessiert mich immer. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut ihr Lieben!